Ohne Schnittstellen brauchst du kein CRM, never ever. Wir brauchen Materialstamm im in, in, in CRM mit drin. In den Märkten, wo aufgebaut waren, hat sie, wie hat sich der Umsatz verändert, das dann noch dazu gespielt. Das hat sie ähm, begeistert. Ja, voll. Wieso denn? Was ist denn <lacht> da so gut dran an Weil es einfach Systematik? so gut funktioniert hat. Und das hätte ich gern direkt ins CRM mit eingebunden. Gerne machen wir ein Angebot, realisieren wir <lacht> <lacht> Aber es Aber CRM ist ja nicht fertig. Nee. Es gibt immer was, was man noch machen kann, <lacht> was man abbilden kann. Genau. Ja. Hallo liebe Zuhörer, ich bin Klaus Eichhorn, Gründer und Geschäftsführer der Synergy Consultants CRM und Prozesse. Wir unterstützen Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschließen und neue Kunden zu gewinnen. Und natürlich bestehende Kundenbeziehungen erfolgreich zu gestalten. Ertragreich vor allem und nachhaltig. Das machen wir seit mittlerweile über 20 Jahren sehr erfolgreich. Und ein wesentliches Element dabei ist, CRM-Systeme einzuführen, Prozesse zu optimieren. Und auch die Organisation immer wieder so auszurichten, dass alle Touchpoints zu den Kunden optimal bedient werden. Heute freue ich mich auf Bettina Oberlander. Ich habe sie kennengelernt und war gleich begeistert, wie energiegeladen sie ist. Sie hat CRM bei Envasis eingeführt. Das hat sie sehr kraftvoll und mit viel Engagement gemacht, aber vor allem sehr erfolgreich. Und wie sie das geschafft hat, unter anderem darüber möchten wir heute reden. Noch ein paar Worte nun zu Envasis. Envasis ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Sie sind weltweit tätig mit vielen tausend Mitarbeitern und sie machen Verpackungen. Das im Wesentlichen für die Konsumgüterindustrie. Wir alle konsumieren ständig Markenartikel. Und viel von dem, was wir dazu uns nehmen, hat eine Verpackung von Envasis. Oberlander, welche Prozesse bilden Sie denn in Ihrem Wir bilden den ganzen Angebotsprozess ab von der Angebotserstellung. Ähm über Freigabeprozedere, über einen ganzen, also über einen kompletten Workflow, das auch nachher die Angebotsverfolgung inklusive Gewonnen-Verloren, die Themen. Ich kann das nachher analysieren, welche Angebote haben wir gewonnen, welche verloren, aus welchen Gründen verlieren wir oder gewinnen wir am Markt. Ich habe da die Zusammenarbeit natürlich auch mit dem Außendienst mit drin, Der da kann das auch, also das ist so ein Gegenspiel zwischen Customer Service und Außendienst, wer fast Angebote nach. Customer Service ist bei Ihnen der Innendienst? Der Innendienst, die, genau. Wie unterstützen die den Außendienst oder, wie, oder ähm, machen Sie selbst auch Angebote? Wir haben selbst auch Angebote, mhm. als ein Teil, bestimmte Kundengruppen werden vom ja. Customer Service, vom okay. Vertriebsinnendienst gemacht und ähm, mhm. manche Kunden werden dann vom Außendienst mit besucht und mit abgewickelt. Und ja. dieser, dieser an Angebotsprozess, äh, wo, wo fängt der an? Haben Sie auch sowas wie Leads, arbeiten Sie mit Leads ja. oder... Das, das kann, mit Leads arbeiten wir nicht jetzt direkt, aber das kann auch ein, ein Lead ähm, natürlich sein, klar, von einer, von einer Messe oder sowas eine Anfrage rein. Mhm. Das wird dann vom Außendienst, kann auch ein Ticket gestellt werden mhm. und dann wird ein Angebot gemacht, wird kalkuliert und wird ein mhm. Angebot gemacht. Ich erinnere mich damals, was ein ganz wichtiges Thema war, das war das Thema 360-Grad-Sicht. Mhm. Das hat eigentlich so, ich erinnere mich an Charts, da war das so ganz in der Mitte. Ja, wir haben so die 360 Grad des Kunden einfach abgebildet. Wir haben dann natürlich klar die Adressen vom SAP und eine Schnittstelle äh, rübergenommen. Wir haben das Thema Zahlungsbedingungen, ähm, Lieferbedingungen. Dann haben wir ähm, bestimmte Systeme einfach miteinander äh, verkoppelt. Wir haben da eine ähm, wir kunden sich eine Bestandssicht drin. Wir haben, wenn zum Beispiel bestimmte Sachen nicht abverkauft werden, eine Sicht drin. Wir haben Umsätze mit drin. Wir haben die Stückzahlen mit drin und alles so nochmal runtergebrochen auf die einzelnen Kunden. Oder ich kann es wieder kumulieren und hochdrillen auf eine Gesamtsicht. Also Stichwort Schnittstellen, mhm. ich vermute, Sie haben eine Schnittstelle zum SAP? Ja, wir haben eine genau. Und ähm, das ist ja oftmals so ein Thema, was kritisch gesehen wird, wo mhm. man sagt, das ist sehr aufwendig. Wie würden Sie das beurteilen jetzt in, in ähm, Unternehmen? Es ist aufwendig, man muss die Schnittstellen gut beschreiben. Was will man wirklich mhm. rüberziehen ins, ins CRM, welche Punkte da drauf, welche sollen Live-Schnittstellen sein, ähm, aber es ist gut machbar. Die Anbindung hat, hat sehr gut funktioniert, es ist natürlich Arbeit, klar, man mhm. muss es sauber beschreiben, was möchte man haben, aber an sich die Schnittstelle war eigentlich nicht das Problem. Ja. Wie haben die äh, Benutzer das System jetzt, sie sind produktiv, mhm. wie haben die das aufgenommen, wie mhm. zufrieden sind die? Also die Benutzer, die User sind sehr zufrieden mit dem System, die haben natürlich ähm, ein schönes System, alles ist nicht weiter wie drei Klicks voneinander entfernt. Das System hat eine sehr schnell, eine gute Geschwindigkeit, das ist auch wichtig für die Mitarbeiter. Das ist auch eine gewisse Leistungsfähigkeit und auch, dass du schnell Sachen abarbeiten kannst oder machen kannst, ohne dass immer lange Wartezeiten dazwischen. Wenn jeder klickt drei, vier, fünf Sekunden dauert, das ist viel zu lang. Und da ist das System von Aurea wirklich top schnell, blitzschnell. Man hat innerhalb von kürzester Zeit hat man alle Informationen durchgeklickt und, und, und sieht die auf einer Sicht. Wenn, wenn wir jetzt mal uns die Benutzer oder die User, die Menschen, die damit arbeiten, anschauen und wenn man die mal fragen würde, was ist der Nutzen in dem System? Was meinen Sie, was würden die uns sagen? Ähm, die würden uns sagen, ähm, das Wichtige ist eigentlich die Geschwindigkeiten, dass man alles auf einen Blick sieht, dass es einfach ist, dass es benutzerfreundlich ist, dass es intuitiv verarbeitbar ist, ähm, und natürlich, klar, die Leute möchten auch schnell fertig, wenn ich ein Angebot erstellen will, dann möchte ich nicht eine halbe Stunde brauchen, bis sie ein Angebot daraus mhm. bringe, sondern ich möchte es relativ schnell machen können. Jetzt vor allem auch. gehen wir mal so vom, vom Angebot. Ich, hab, ich mhm. weiß auch, Sie, sie bearbeiten Reklamationen. Können mhm. Sie uns zu dem Prozess noch etwas sagen? Mhm. Wir haben eine Schnittstelle jetzt so in Richtung Reklamationen, die haben wir aber noch nicht ganz fertig. Das ist jetzt mal so noch angedacht. Was wir da haben, das ist ein, T ein Ticketsystem, mhm. das ist einfach auch, um die Kommunikation innerhalb des Unternehmens ähm, strukturierter ähm, darzustellen und auch, halt auch, dass ich Informationen strukturiert weitergeben kann, mhm. dass ich innerhalb vom Kunde weiß, okay, um welchen Kunde geht es, mit welchem Ansprechpartner äh, muss ich was aushandeln, was möchte der Kunde haben und dann natürlich die Fragen auch intern, wo ich jetzt interne andere Abteilungen dazu brauche, ähm, da das so weiterzugeben, dass die Information auch so aufbereitet werden kann, dass sie wieder richtig rausgeht zum Kunden. Haben Sie eine Wunschliste für die Zukunft? Was würden Sie gerne noch in diesem System abbilden oder mhm. welche Unterstützung würden Sie geben? Ähm, also jetzt würde ich gerne noch das Thema OTIF abbilden. Das also müssen on, Sie erklären. <lacht> on time in full. Ja. Ähm, das ist einfach die Liefer- die, ja die richtige Lieferung zum richtigen Zeitpunkt, am okay. richtigen Ort zu haben, das natürlich abzubilden, dass man ja. wirklich auf der 360-Grad-Sicht sieht, ja. habe ich bei dem Kunden einen OTIF von 90%, von 95% ja. oder eventuell plus von 70%, um dann auch wieder vorzugehen und zu sagen, okay, wenn ich das sehe, oh bei dem Kunden ist es relativ schlecht, was ist dann die Lösung dazu, ja. Wie muss ich, was muss ich tun im Unternehmen, was muss ich verändern, um, dass ich dann einen besseren OTIV hinkriege. Ja. Und wenn man das natürlich auf Basis nicht langen Auswertungen, riesen mhm. Excel-Tapeten, sich rausziehen muss, sondern wirklich auf Knopfdruck genau bei diesen ja. Kunden zu sehen. Ja. Sie haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, auf Knopfdruck keine drei Klicks away, ja. um es mal so einfach zu sagen, ja. äh, dass der Mitarbeiter also sehr, sehr schnell an die, an die Information mhm. kommt. Ähm, wenn, wenn, wenn wir diese Möglichkeiten jetzt mal betrachten, mhm. wir sind ja jetzt aktuell in der Zeit äh, des Unternehmen, also Huber Packaging, entwickelt sich positiv, Sie wachsen. Wie können Sie jetzt dieses Wachstum, oder wo hilft Ihnen das CM dieses Wachstum besser? Es ist natürlich auch durch effizientere Arbeit, indem man einfach auch die Arbeitszeit effizienter gestaltet. Ähm, habe ich natürlich auch A, auf der einen Seite weniger Kosten und b natürlich auch, ich habe immer mehr Anfragen, ich kann die besser und schneller bearbeiten. Und natürlich auch im, im Markt draußen ist es so, ich kann von ein Angebot, kann ich mir heute nicht leisten, dass ich eine Woche brauche. Hm. bis ich ein Angebot erstellt habe. Ich musste das schnell machen und es muss auch relativ schnell gehen. Die Daten, die müssen, äh, ich muss, wir haben jetzt über SAP haben wir die Schnittstelle an den Materialstamm eingebunden, ich muss dann nicht alles nochmal tippen, ich brauche die Informationen einfach auch schnell mit ein paar Klicks, muss ich mir ein Angebot zusammenfügen können. Ja, wir wechseln jetzt mal auf, auf, ein, auf ein anderes Thema. Ähm, wie wichtig ist denn der Partner gewesen, mit dem Sie das gemacht haben? Also, also mal vielleicht Software und Dienstleistung kann man ja auch mal <lacht> differenzieren. Also, ähm, Softwarepartner, jetzt mal klar, das die, die Synergy oder das Aurea-System, die Software an sich, ähm, die ist sehr wichtig natürlich, weil es auch wirklich auf Geschwindigkeit ankommt. Ähm, wenn ein System ist, das schnell geht, das intuitiv bearbeitbar ist, ähm, intuitiv auch customer, ja, nicht intuitiv customizable, aber gut customizable ist ist es natürlich immer von Vorteil, weil man kann schnell Themen einfach anpassen, schnell Prozesse anpassen, wie man sie braucht, mal ein Fältchen neu machen. Das andere ist natürlich der Implementierungspartner, den man bei Ihnen natürlich hat. Ich kenne euch ja von vorigen Firmen auch schon, wo ich euch angerufen habe und gesagt okay, ich, ich brauche was, mhm. ich kenne euch, ich weiß, ihr macht es gut. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man gutes Projektmanagement, agiles Projektmanagement hat. Ähm, ein, ein Implementierungspartner, auf den man sich verlassen kann, der auch auf Augenhöhe mit einem kommuniziert. Wenn okay. ich was erzähle, als, als, nicht als ITler, sondern als Vertriebler, dann wisst eure Kollegen natürlich auch gleich, okay, ach, jetzt meinen sie das und das, weil die betriebswirtschaftlich natürlich auch ähm, viel Wissen haben und das ist auch wichtig. Ein vertriebliches Wissen, ein betriebswirtschaftliches Wissen und das gepaart mit der IT-Technik, ähm, dann kann man natürlich gut und schnell Prozesse umsetzen. Ja. Was ich, was ich bei euch wirklich gut fand, das war das Thema, wie wir an den Aufbau eigentlich reingegangen sind. Ich habe einen Anforderungskatalog gehabt, ich habe ja die Systeme gehabt, ich habe gewusst, was brauchen wir bei Huber. Wir haben immer, ich sage mal, alles mit riesen Excel-Listen durchs Ganze, älter geschickt, riesen oh. Tapeten, 26 Spalten und ungefähr 2000 Zeilen. Und dann wusste man, okay, man muss das irgendwo anders abbilden, man muss das Wissen gut speichern können. Was mir dann euch sehr gut gefallen hat, ich habe einen Anforderungskatalog mhm. gehabt und ihr habt einen Anforderungskatalog gehabt. Und um den nachher aufeinander zu legen, um mhm. auch noch Ideen zu kriegen, hey, was kann man noch alles machen. Und die Erkenntnis auch, dass man mit einem guten CRM-System fast alle Prozesse abbilden kann. Jetzt wird kein Telefone mit anbinden, Wir kann was mit Formularen machen, man kann über die Homepage Leads generieren oder Informationen reinholen, Anfragen reinholen. Das dann sauber abspeichern im CRM-System, um dann auch danach ähm, ne, ne, ne, ein gutes Angebot zu machen, dass man auch weiß, was will denn der Kunden, was sind die Customer Needs, um das sauber hinzukriegen, mhm. natürlich auch. Waren wir ein Stück weit dann auch Coach? Absolut. Also, das ist, ich glaube, im ganzen Thema sehr ist natürlich auch das Coach, egal ob das jetzt. Mhm. Wir beide waren, ob das mit Plaulz war oder mhm. ob es mit meinen Mitarbeitern waren oder mit der Vertriebsleitung, ja. mit der Geschäftsleitung, mit der IT, das ist immer so man lernt immer voneinander. Ich erinnere mich, Sie sind sehr kraftvoll in das Projekt reingegangen, mhm. Sie sind vorneweg gegangen, Sie haben super, super aktiv das Thema im Unternehmen vorangebracht. Ja. Was ist da so erforderlich? Es ist ja eine Teamleistung, CRM ja. ist ein Team, ein Projekt, ja. was man da macht. Mhm. Was waren so die Stationen, was haben Sie da unternommen? Ja. Also gut, zuerst einmal natürlich muss man die Prozesse angucken, was braucht es jetzt systemseitig, was für Prozesse sollte man abbilden oder möchte man abbilden im CRM-System. Das natürlich dann gut darstellen, Konzepte entwickeln, die Konzepte vorstellen, die Geschäftsführung mit abholen, sagen, es ist wichtig, dass ein Vertriebler ein gutes CRM hat, ein schnelles CRM hat. Klar, welche Prozesse würden mit abgebildet, welchen Nutzen hat das CRM dann für das Unternehmen, welchen Erfolgsfaktor natürlich auch, klar, das ist einfach auch ein Treiber für Motivation und für äh, Bindung an Mitarbeiter, wenn man ein gutes System hat. Und natürlich dann auch die IT-Abteilung braucht man mit dazu, dass man ähm, Gutes abbilden kann, dass man jemand auch hat, der das ähm, technisch auch umsetzen kann. Ähm, ich als Vertriebler kann natürlich jetzt die technischen Sachen nicht so umsetzen, aber ich weiß natürlich genau, was man braucht an Prozess an Themen. Äh, ja. Was möchte ich sehen? Wie muss ich einen Vorgang machen, dass sie, dass sie schnell das machen, damit das da überhaupt abzuarbeiten ist. Ja. Ja. Wenn Sie jetzt mal das Projekt betrachten, in dieser Phase äh, von der Entscheidung bis hm. hin zum Go-Live, wenn Sie sich mal so zurück erinnern, was waren so die, die ähm, größten Herausforderungen oder schwierigen Punkte, die Sie erlebt haben oder gab es keine? Also Schwierigkeiten, richtig, gab es eigentlich keine, aber ja. ich hatte auch viel Erfahrung schon damit. Ich wusste eigentlich genau, was ich will, was man braucht für Unternehmen. Okay. Ich habe die Prozesse, ich kenne mhm. die Prozesse, ich weiß, was man mhm. da braucht. Ich habe das in anderen Firmen auch schon mal ein paar Mal gemacht und von mhm. daher, ähm, schwierig natürlich, die Herausforderung, ich sage sag mal nicht Schwierigkeiten, sondern Herausforderungen ist wirklich die Leute mitzunehmen, mhm. die Mitarbeiter mitzunehmen, warum muss ich jetzt was Neues lernen? Wenn man es dann zwei-, dreimal gemacht hat, oh, das ist aber echt toll und da die Leute auch zu begeistern, dann brauche ich eine IT, die natürlich auch die Ressource zu, äh, bereitstellt. Dann brauche ich eine Vertriebsleitung, die sagt, doch, ich möchte ähm, eine Struktur da reinkriegen in das System. Ich möchte eine unter Umständen eine Umstrukturierung oder auch Prozesse nochmal besser anpassen, dass man einfach das ähm, ja, besser und schneller ähm, Entscheidungen auch treffen kann. Ja wenn man nämlich Informationen gut aus dem Markt abholt, die gut abspeichert und natürlich dann auch wieder sauber aufbereiten kann und sagt, okay, das sind die Ergebnisse, wie wollen wir strategisch weiter vorgehen, was sind die Themen. An wem mussten Sie denn am meisten arbeiten? Also von den Beteiligten, jetzt nicht persönlich, sondern die Gruppen. War das die Geschäftsführung, die Sie massieren mussten? War das die IT? War das der Lieferant, also wir? Also ich Ja, ja massieren muss man eigentlich doch. Alle? Man muss Ja, schon man muss da schon Überzeugungsarbeit mhm. leisten und nicht nur überzeugen, sondern auch dann ähm, gute Beispiele bringen, dass es klar wird, weil nicht jedem ist klar, was ein CRM-System ist. Wo ich angefangen habe mit CRM, ich habe erst mal googeln müssen, ich wusste gar nicht, CRM, was ist das, Adress mhm. speichern halt irgendwie. Mhm. Ähm, was das ausmacht für einen Erfolg, wenn man ja. wirklich gute Systeme hat, das muss man einem von guten Beispielen mhm. muss man das zeigen können Und mhm. dann wird es auch klar, dass man Vertrieb steuern kann mit CRM. Ja. Ja. Wie offen war denn der Vertrieb? Also die Vertriebsleute, die ja jetzt jetzt damit arbeiten. Gut, Natürlich zuerst einmal oh, wie, ich muss da alles eintragen. Mhm. Natürlich auch da kommen auch Ängste mit dazu. Oh jetzt will das sehen, was ich arbeite. Ähm, hat dann auch ein bisschen was mit, mit Vertrauen zu tun, dass man das nicht jetzt auf Einzelne runterbricht mhm. und sage ich möchte genau sehen, was du jetzt gemacht hast, sondern wirklich auch, dass man auch weiß die Sicht auf, das, mhm. auf die Kunden und nicht auf die Mitarbeiter. Mhm. Das ist ja auch das Wichtige, dass man eigentlich sagt, man möchte mhm. sehen, wie, was, was braucht der Kunde noch, wo sind, mhm. wo sind die, die Herausforderungen mhm. beim Kunde, ja. um Aufträge zu generieren. Hatten Sie unter der Gruppe auch mal einen besonders kritischen ja, schon, ja. natürlich klar. Denken Sie mal an den, der müssen Namen jetzt nicht sagen. Ja. Oder soll ich den Namen <lacht> sagen? Ähm, jetzt mal mhm. ehrlich betrachtet. Ja. Wie arbeitet er jetzt mit dem System und wie, wie ähm, ist Ihre Einschätzung da? Also er arbeitet perfekt ist was anderes. Ähm, er könnte mehr damit machen. Ähm, wenn er sich dem allem zunutze machen würde, was er könnte, könnte ja. er weitaus besser und schneller arbeiten. Da ist auch so eine gewisse Angst davor und außen es doch eher so Straße ja. und da möchte eher reden, mhm. nicht so eher gerne Systeme machen. Ja. Vielleicht tun wir jetzt dem, dem Projekt Unrecht, wenn wir praktisch den nehmen, der vielleicht jetzt am, am, am wenigsten damit anfangen ja. kann, aber wenn Sie das vielleicht jetzt mal so über andere, andere betrachten, mhm. wie ist da jetzt, wie, wie arbeiten die damit, ja. wie gehen die damit um? Also, wir haben wirklich gute Außendienstmitarbeiter, die, die, die ihre Besuchsberichte machen, die dann Tickets stellen, die sagen, okay, ich möchte, wenn ich eine, eine Aufgabe habe, möchte ich die einstellen über ein Ticket, dann ist das erstmal die Aufgabe weg. Ich kann es aber trotzdem nachverfolgen, wie weit ist, was ist der Stand, was ist herausgekommen, was kann ich wieder weiter mit dem Kunde entwickeln oder weitergeben. Und es ist auch so, die interne Kommunikation hat sich extrem verbessert. Also nicht ein E-Mail rumschicken, wo dann irgendwo im Nirvana verschwindet, und wenn man es nicht bearbeitet, mhm. ist es halt auch weg, sondern wirklich am System entlang. Und es ist immer auffindbar, es ist immer, ich, ähm, ja, ich kann einfach aus Sachen besser verfolgen. Wenn ich vor drei Wochen was reingesteuert habe in den Vertrieb oder in den Customer Service oder in unsere ja. Qualität ähm, oder in die Produktion, wenn ich das E-Mail nicht mehr finde, ist es weg. Wenn mhm. ich ein Ticket habe, weiß ich, kann ich es nachverfolgen. A beim Kunde und B unter meinen eigenen Tickets und C unter dem Produkt an sich. Seit wann sind Sie live? Äh, wir sind live seit 2020, Mitte 2020 sind wir live gegangen. Jetzt muss ich mal nachrechnen, Mitte 2020, das heißt, da sind wir jetzt in Jahr, anderthalb Jahre Anderthalb fast. Jahre, ja, anderthalb mit anderthalb dem Jahre. Mhm. Wie äh, haben Sie die Schulung gemacht? Ist ist mhm. also Pan Pandemiezeit gewesen, Sie ja. konnten ja nicht so ohne weiteres. Ja, ja, wir haben mhm. da, leider, leider konnten wir es nicht live machen. Ja. Ich erinnere mich gerne die Menschen bei mir ja. gehabt und und dass wir wirklich da auch, auch miteinander zusammensitzen und, und uns das gemeinsam angucken können. Wir haben den Rollout gemacht, klar, über Meets. Ähm, ich habe vorher eine gute Dokumentation gemacht. Wir haben, jeder von uns hat zwei Bildschirme und auf der einen Seite habe ich dann was gezeigt, mhm. habe es dann auf der anderen Seite mit Präsentation wieder ein bisschen festgehalten, auch die Prozesse dokumentiert und auf der anderen Seite hat natürlich jeder dann auch nochmal selber das üben können. Ähm, wir haben immer so nach jedem Slot wo wir da erklärt haben, haben wir dann wieder Zeit gelassen für Übungen, dass die Leute auch mal das durchklicken lernen, sich auch neugierig werden im System, die Sachen selber zu finden. Ähm, ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und auch, kamen, auch beim Ausrollen kamen noch Anforderungen natürlich. Man muss auch nicht alles immer von Anfang an perfekt machen. Ähm, es reicht auch, wenn man dann 80, 90 ja. Prozent gut hat und dann kommen auch Anforderungen von, oh, das bräuchte ich noch dazu oder oh, da wäre mir die Information noch wichtig mhm. und das auch im Nachgang, nach der Schulung auch nochmal alles aufnehmen und dann nochmal auch eine Nachjustierung machen vom System. Ja. Also ich denke auch, Perfektionismus ist gut, aber wenn man ein System einführt, kann man nicht alles perfekt machen. Ja. Insofern ist es gut, wenn man mit 80 Prozent vielleicht dann startet oder ja. mit 90 Prozent bei ja, Ihnen genau. vielleicht in, in dem Und, es, und selbst, selbst auch Wochen, Monate später kommt noch immer ja. mal, wenn dann die Leute mitarbeiten, oh, ja. da wäre noch was oder Mensch, kann man da nicht noch was machen oder da wäre es ja. interessant, wenn wir da noch eine Schnittstelle hätten. Ja. Also es ist auch noch einiges nach Arbeit, nach dem Rollout eigentlich immer mit dabei. Vom Zeitpunkt, als Sie Ihre Remote-Schulung gemacht haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, jetzt haben Sie es geschnackelt, jetzt mhm. können Sie gut damit arbeiten, mhm. wie lange hat das etwa gedauert? Vielleicht zwei, drei Wochen. Zwei, drei mhm. Wochen. Und, und wie war für Sie die Zeit? Haben Sie oft One-to-One -one die ja. unterstützt? Ja, natürlich. Das natürlich. heißt, Sie sind, aktiv auf, mhm. sind Sie aktiv auf die zugekommen oder hatten Sie... Ähm, ich habe immer so wieder, wieder Termine eingestellt, wo man einfach mhm. so gesagt hat, so... Zweimal in der Woche sehen wir uns nochmal, bitte komm zu Meets dazu. Wenn es da noch Fragen gibt, dann war immer so bestimmte Themen. Heute machen wir das Thema Angebotserstellung, wie funktioniert oh. das nochmal. Weil mit Einmal erklären, weiß man selber, kann man nicht so, eine große, ähm, so ein großes System einfach erfassen. Man muss es schon zwei, drei Mal nochmal machen oder durchklicken einfach. Wenn man es dann mal hat und man es zwei, dreimal Mal gemacht, ist es eigentlich auch klar und einfach. Ja. Und aber immer auch nochmal, ähm, auch im Nachgang nochmal, nicht nur Schulungen, sondern auch Ansprechpartner. Wir haben es auch mit key -User ausgerollt. Wir haben da ähm, Key-User noch dazu gestellt, weil ich kann auch immer alles beantworten für jeden. Und dann haben wir auch nochmal Leute gehabt, die nochmal ein tieferes Wissen hatten, die sich längere Zeit damit beschäftigt haben. Wie ähm, haben Sie das denn strukturiert bei den key -Usern? Wie viel haben Sie beziehungsweise wer ist für was verantwortlich? Wir haben zwei Key-User und okay. der eine ist so mehr der Innendienst-Key-User, der für den Customer-Service, für die internen mhm. Abteilungen und ein Key-User für den Außendienst, mhm. weil das doch ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche ja. sind. Jeder macht natürlich im System auch was anderes. Frau Oberlander, das Thema Kampagnenmanagement. Vielleicht können Sie uns darüber noch ein bisschen Ihr Verständnis äh, beschreiben und was, was Sie da machen. Ja, Kampagnenmanagement ist etwas, ist ähm, wo einem Unternehmen wirklich auch viele Aufgaben, man kann die einfach gut zusammenführen, Kampagnenmanagement steuert System und man kann es dann nachher analysieren. Wir haben das zum Beispiel bei haben wir das gemacht, wir haben, ähm, eine ganz, wir haben den Außendienst damit eingebunden, wir haben zum Beispiel eine Kampagne aufgesetzt, wir haben ein gutes Konzept vorher gemacht, ähm, welche Kunden soll der Außendienst anfahren, wir haben da eine Zielgruppe definiert, mhm. haben mit dieser Zielgruppe gesagt, okay, wir wollen da das, die äh, Außendienstler bestimmte äh, Waren in die Verkaufsläden aufbauen. Wir haben das so reingesteuert, geh bitte ja. zu diesem Baumarkt und bau bitte ein System auf, ein, ein Produktsystem aufbauen. Ähm, wenn du es aufgebaut hast, ähm, sag bitte okay, erledigt. Kannst mhm. komplett aufbauen können oder nur zur Hälfte. Ähm, und dann natürlich auch nachher die Analyse gemacht, in den Märkten, wo aufgebaut waren, hat sie, wie hat sie der Umsatz verändert, das dann noch dazu gespielt. Und das hat ähm, sie begeistert. Ja, voll. Wieso denn? Was ist denn weil es so weiß, gut dran weil an Weil es dieser einfach Systematik? so gut funktioniert hat. Weil ja. vorher ist der Außendienst klar, die haben das auch aufgebaut, mhm. aber dann war in den Sitzungen, habt ihr alles aufgebaut, ja. Wo hat es Schwierigkeiten gegeben, welche Schwierigkeiten ja. beim Aufbau? Manchmal wollten das auch bestimmte Märkte nicht, dass ist Also man vergisst das nicht, ne? Ja, man, es ist dosiert, also es wird genau zugeordnet. Ja, Genau, man weiß, bei welchen Kunden gab es da Probleme, wenn hm. ja, warum. Was kann man tun, um die Probleme ähm, wegzuschaffen und einfach äh, ein System zu bauen, wo man dann nachher sagt, okay, ich habe jetzt über, über 500 Märkte, habe ich jetzt was ausgerollt, hm. habe äh, aufgebaut, habe dort Produkte hingestellt und warum läuft bei manchen der Umsatz richtig gut und bei manchen hm. läuft er nicht so gut. Das haben Sie jetzt beschrieben aus einem, aus einem Vorprojekt, als mhm. Sie das gemacht haben. Ne? Dass ja. man also zielgerichtet Aufgaben nach draußen verteilt und dass man sie so exakt zuordnet, dass man ohne Ballast das bekommt. Mhm. Man meldet sie zurück. Dieses, dieses Thema. Mhm. Ähm, jetzt betrachten Sie mal ähm, das aktuelle Unternehmen. Mhm. Wie war das Verständnis dafür, für dieses Thema? Was mussten Sie dann Überzeugungsarbeit leisten, das genau so zu machen? Ähm. Da haben, jetzt, da haben wir noch keine Kampagne gemacht, deshalb ist es jetzt ein bisschen schade, ja. dass ich darüber jetzt nicht sprechen kann. Aber das ist natürlich auch das Ziel, dass man da auch natürlich mit Kampagnen, dass man da einfach auch die, ähm, die Struktur die Außendienst im Prinzip steuert, mhm. was für Aufgaben sollen die draußen ja. machen, was soll abgefragt werden. Wir haben was Ähnliches wie Kampagnenmanagement, wir haben zum Beispiel so eine, eine Aktion gehabt zur Bestandsreduktion, dass wir mhm. einfach gesagt haben, die Waren, die jetzt ähm, ziemlich lang schon an Lager stehen, die älter sind wie drei Monate, ist ja gebundenes Kapital, ähm, warum werden die nicht abverkauft, warum laufen die nicht weiter. Das ist, ähm, und da haben wir eine Aktion gemacht, da haben wir einfach sowas dargestellt über einen Knopfdruck hinweg, bei welchem Kunde stehen ähm, Waren, bedruckte Bleche oder was auch immer oder komplett ausgeformt, gefertigte Gebinde. Ähm, und warum stehen die so lange? Und dass man das einfach auch rauskriegt, mhm. dass der Außendienst mit einem Knopfdruck da mit dem, mit dem Kunden drüber sprechen kann und sagt, okay, wann ist da die Abnahme oder nimmst du das gar nicht mehr ab? Ist das über die Kampagne gestoppt? Nein, das Kampagne? haben wir nicht über die Kampagne okay. gemacht, das haben mhm. wir ähm, über einen separaten Report gemacht. Mhm. Aber okay. auch wieder auf die 360 Grad, also auf den Einzelkunden mhm. runtergebrochen. Okay. Wenn Sie jetzt das Thema aus dem Projekt, aus dem Vorprojekt jetzt mal übertragen. Was erwarten Sie für Ihr jetziges Unternehmen, wenn Sie das einsetzen? Mhm. Ähm, dass man halt hier auch die, den Vertrieb mit steuern kann, dass man auch ähm, sich ein gutes Konzept überlegt. Wo hat man Not? Wo muss man noch stärker Richtung Kunde mhm. gehen? Was möchte ich zurückholen? Welche Informationen möchte ich zurückholen von Kunde? Zum Beispiel könnte es auch sein, eine Versandoptimierung, eine Transfrachtoptimierung. Man sagt, okay, ich möchte Richtung Kunden volle LKWs. Wie kriege ich das hin? Welche Informationen brauche ich? Wie kriege ich das in das System rein? Und wie kann ich es wieder raussteuern? Also ich finde es deshalb spannend, so wie Sie das beschreiben. Das sind ja allesamt sind ja Ziele mhm. ne, oder Maßnahmen, ja. die ich erreichen will. Ja. Und dass ich das letztendlich über das CRM-System so exakt dosiere, ja. in den Außendienst in den Vertrieb bringe und die Rückmeldung wieder genau. erhalte. Ja. Ich kann das entweder über Felder abbilden, hm. wir haben ein Teil, teilweise haben wir es jetzt auch über Felder abgebildet oder Bestellvorläufe zum Beispiel. Es gibt, nicht jeder Kunde bestellt im gleichen Bestellrhythmus, er bestellt nicht immer im gleichen Bestellvorlauf und das auf Produkte runtergebrochen. Da haben wir einfach gesagt, okay, wir kriegen das nie von allen Kunden über alle Produkte, außer hm. in der Excel. Excel lebt halt nicht und hier kann ich es wirklich initiieren, da haben wir die Felder dafür geschaffen dass ich es ins CRM ja. einpflegen kann und auch, dass ich es wieder rausholen kann. Das ist innerhalb alles, was mal drin ist im CRM über Felder, ja. kann ich auch ja. wieder rausziehen. Wie groß ist denn eigentlich der Excel-Friedhof? Haben Sie viele Excel-Tabellen begraben? Wir haben einige, einige, einige. begraben können, genau. Ja. Ja. Also gerade das ganze Thema ja, Umsatz, kann ja. ich es halt doch genauer raus analysieren aus, den, ja. aus dem System, kann da eine Umsatzauswertung auf tief auf runtergedrillte Produkte, auf runtergedrillte Stückzahlen im Vergleich zu den Budgets machen. Mhm. Was hat man ein Budget oder an Planzahlen gehabt und was hat man wirklich vom Umsatz erreicht? Wo steht man beim Kunde? Ja. Ich würde gerne noch mal auf das Thema der Angebote äh, mhm. kommen. Also Angebote werden im CRM mhm. erstellt. Ja. Und ähm, wie... Steuern Sie jetzt Angebotskontrolle, dass Ihnen keine Angebote durch die Lappen gehen, dass die verfolgt werden? Gibt es da Mechanismen, die Sie mhm. eingeführt haben über die eigentliche Angebotsstellung hinaus? Ja, also wir haben da natürlich auch Reports gebaut, dass wir aussagen, okay, wie viele Angebote sind jetzt gemacht worden im Monat, in der Woche oder wie auch immer. Ich hole mir die Zahlen immer raus und in meinem Customer Service Meeting wird es auch immer nochmal dargestellt, wie viele Angebote haben wir jetzt geschrieben im letzten Monat. Wie viel da, haben wir da davon gewonnen, wie viel verloren? Und dann auch nochmal, dass die Leute halt auch äh, merken, mir guckt danach, wenn, wenn ich nur ein System habe und guckt nicht mehr danach, dann ist im System irgendwo begraben. Ich muss das schon auch immer wieder raufholen und beleben und einfach auch die Leute mitnehmen. Und ja, warum die, ist es wichtig, ein Angebot nachzufassen ja, und nicht mal ein Angebot zu schreiben und mhm. sich nie mehr zu melden? Sondern ja. nein, ich muss innerhalb von zwei Tagen einmal nochmal nachrufen. Mhm. Ähm, war das Angebot richtig, muss mit dem Kunden sprechen, das richtige Angeboten passt es soweit, ist es, ihre, möchten, ist es ihre, nach Ihren Erwartungen das richtige Produkt? Die äh, Meetings machen Sie ähm, mit dem CRM und den Leuten, das heißt, ja, Sie gucken ja. sich die super. Ich, genau, Länge. ja, absolut. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, da ist auch nicht irgendeine Tabelle, sondern Sie gucken sich, das gemeinsam mit den Mitarbeitern an genau. und sie können das dann besser steuern. Genau, ja. genau, das kann ich steuern. Und auch ja. das Thema Ticketsystem, auch ja. was ist jetzt an Arbeiten, was kommt vom Außen jetzt an Arbeiten ja. rein an Aufgaben. Wir haben ja das Ticketsystem ein bisschen als Aufgabensystem äh, genommen und auch da natürlich, wie viele Aufgaben kommen rein, wie viele sind noch offen, wie viel werden abgearbeitet ja. oder auch wenn es irgendwo Staus oder Probleme gibt, dass man das einfach aussieht. Ja. Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, ne? Ja. Wenn wir mal ähm, überlegen, jetzt den Stand, den Sie heute erreicht haben in dem Projekt, gibt es irgendwas, was Sie anders machen würden? Was Sie sagen würden, da leg legen wir noch ein bisschen mehr Wert drauf? Mhm. Ähm, also ich glaube, ich würde es wieder so machen, mit einer guten Planung, mit einer guten Projektplanung vorgehen, wirklich überlegen, welche Prozesse möchte ich abbilden im CRM. Ähm, Angepasst natürlich immer an, an, an die Firma selber. Es gibt ganz unterschiedliche äh, Firmen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich würde, ich würd, klar, gute Konzepte machen und die versuchen auch in den Projektplan mit einzubringen. Nicht immer alles machen zu wollen und am besten nicht alles gleich zählt, sondern wirklich mit den Hauptthemen anfangen und dann immer mit Erweiterungen. Weil die, die, die Welt verändert sich einfach, die Systeme verändern sich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da einfach auf Ballhöhe bleibt, was braucht der Kunde, weil letztendlich geht es um Kunde. Wir möchten alle verkaufen. Und da muss man natürlich auch die Anforderungen vom Kunden, was braucht der von uns? Sind es sind's die Produkte selber mit, mit einer guten Qualität, mit einer Geschwindigkeit, schnell, schnell verfügbar? Das sind ja immer ganz unterschiedliche Anforderungen. Wenn Sie jetzt mal auf diese Projektphase zurückdenken. Hm. Was gibt es denn da, was, was besonders schwierig war? Oder wir sagen, das war für Sie eine Herausforderung, die Sie dann ergreifen mussten? Also die Herausforderung ist bestimmt auch die Ressource an sich, die Zeitressource, dass man auch die Menschen, die man eigentlich zum Projekt braucht, dass man die auch freischaufelt, ja. dass man die auch haben kann. Sie wissen selber, wie oft haben wir wieder Termine verschoben, gesagt, mhm. als die Sterne da. Oder, mhm. ähm, also ich erinnere mich auch äh, daran, das war so der Kampf um, mhm. um das Timing, um ja. die Ressource, dass mhm. das alles dann zum richtigen Zeitpunkt auch äh, bereitsteht. Ne? Ja. Ja. Haben Sie da viel äh, Kraft für verwendet, <lacht> genau für dieses Thema oder wie ähm, haben Sie das Ich habe dann doch viel selber gemacht. Natürlich okay. interessant oder wichtig ist natürlich auch, dass man vorher ein Team hat und die Ressource auch da ist. Ähm, ansonsten, wenn wirklich man alles selber machen muss, ist natürlich auch schwierig oder dauert natürlich auch umso länger. Je mehr Leute das gut zusammenarbeiten, umso besser ist natürlich klar. Gibt es sonst noch irgendwas, wo Sie sagten, hey, das war so ein echter Stressmoment? kann sich nicht mehr daran erinnern. Nee, aber Behalten Sie haben scheinbar was im Kopf. Nein, nein, nee, das habe ich gar nicht. Aber okay. sehr wahrscheinlich ähm, ist das Projekt so gut gelaufen und es gab nicht diese wirklichen kritischen Themen. Denken Sie mal an, an das Thema Schnittstelle. Ist das Schnittstelle zum, zum SAP? Ging das auch so durch? Das, das war eher zuerst. Das war eher ein, zu Anfang, ähm, ja. wo unsere IT gesagt hat, das klappt nie und nimmer. Schnittstellen, das ist, das ist die größte Katastrophe. Ah, ja, Mach ja, ja. keine Schnittstellen. Ich sage, ohne Schnittstellen brauchst du kein im Never ever. Wir brauchen ja. Materialstamm in, in, mhm. im in mit CRM drin. Für Kunden war klar. Das war auch noch logisch, dass man das braucht. Aber alles was so Material, alles so mhm. die anderen Themen, was wir noch drumherum hatten, ähm, BI launch Umsätze. Mhm. Warum brauchen wir Umsatz im CRM? Ja. ja klar. Das heißt beim SAP da war die Angst vorher größer, als es dann später ja. flutschte. Das ja, richtig. Definitiv. Mhm. Aber klar, man muss es halt immer, man muss halt mhm. immer mit Schritt für Schritt vorgehen einfach und, und sagen Mensch ja, es gab natürlich auch Ängste bei der IT, dass, ja, dass man bestimmte Sachen einfach auch nicht, nicht so umsetzen kann, wie sie gewünscht sind, oder vielleicht auch das Wissen nicht hatte. Aber da habt ihr uns auch gut wirklich weitergeholfen. Wir haben dann einen guten Partner gehabt mhm. mit, ähm, mit Sebastian und natürlich auch dann mit Herrn Meyer Martin. -Martin genau. genau. Den wollen wir auch nennen. Und die Janine, die ja. als Dritte da mit dem Oberstuhl. Genau, Open ist. genau. Ja. Und ja, und auch Herr Nikolov jetzt auch mit mhm. der Schnittstelle, mit dem Am, automatischen Am Archivierung. Ja. <lacht> genau, mhm. das ist natürlich auch, genau, das Connect Live haben wir ja dann mit, mit dabei gehabt, dass man sagen, mhm. okay, alles, alle E-Mails, die wir einen Kunden rausschicken, mit mhm. einem Klick, Senden, Sync und archiviert. Ja. Ähm, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, dass man nicht. Mhm. Das hat. Also ich fasse mal zusammen: Es gab keine Panikmomente in dieser Zeit. Es gab viel Konzentration. Die Ressourcen mussten bereitstehen, ja. ein gutes Konzept und die passenden Menschen ja. letztendlich. Genau, ja. genau, genau. Panik, Panik, nee. Panik, Panik, sowieso, Panik nicht. Nee. <lacht> sowieso nicht. Gibt sowieso nee, nicht. Es gibt alles. Es, natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen. Ja. Aber es ist nichts, was man nicht lösen hm, kann. Ja. Es gibt immer irgendeine Lösung für irgendwas. Hm. Also, die Leute sollten sich trauen, CRM zu machen. Ja, absolut. Und sollten das absolut. Ding starten. Und wir hatten vorhin auch noch ein Thema: nicht 100%, sondern eher mit 80% ja. schneller loslegen. Mhm. Ist das ist auch noch so ein Credo. Ja, absolut. Auch ja. nicht versuchen, alles gleich von Anfang an komplett zu machen, sondern nur einen Teilbereich zu machen und ja. mal einfach, um auch da die Erfahrungen zu sammeln. Ja. Was bedeutet, lieber das Projekt nicht ganz so groß aufbauen von Anfang an, sondern lieber ein bisschen kleiner. Und dann aber im Nachgang auch dann sofort nachlegen und sagen, oh, das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. CRM ist ja so groß. Und die Wünsche, wenn man so ein Projekt startet, sind zumindest so groß. Jetzt sagen Sie schmal starten. Ist es Ihnen denn wirklich gelungen, rückblickend betrachtet, schmal zu starten? Oder wie, wie groß war der Schmerz? Wir haben ja bestimmt nicht alles gemacht, was Sie wollten. Aber fast alles. Fast alles. Nein, so Gut. ja. Aber ja. wir haben es nicht gleich beim ersten Rollout okay. alles drin gehabt. Gut. Wir haben dann immer noch mal und gesagt, also, oh, das brauchen wir noch mit dazu oder das, wenn wir noch mit dazu ja. kriegen. Ja. Also in Stufen vorgehen. In Stufen, ja. Ja. Ja. Absolut. ja, absolut. Dann überfordert man auch auf der einen Seite nicht gleich das Budget und auf der anderen Seite auch nicht gleich die Menschen. Ja. Weil die sollen ja Lust kriegen, wenn dann so ja. was Riesiges kommt, dann haben auch viele Ängste und sagen, oh, ja. kann ich das alles, verstehe ich das alles und wirklich lieber ein bisschen kleiner reingehen und dann sagen, oh, und das noch dazu und das noch dazu. Und dann kriegt man auch die Leute mit gut ins Boot. Über das Geld haben wir noch gar nicht gesprochen, Frau Oberlander, das Budget, war es im Budget, das Projekt? Wir waren Auto. im Budget, wir konnten sogar noch zwei Sachen nachmachen, okay, gut. als das Budget hat gereicht. ja. Wir ja. haben es gut, gut eingeplant, auch Glückwunsch mhm. und Dankeschön mhm. natürlich auch, ja, das ist auch wirklich das, also, so wie wichtiges ist. Thema, mhm. ja, ja, ähm, Budget, es ist ja auch oftmals zu Beginn nicht so einfach genau abzuschätzen, ja wie viel kostet es, weil man kennt den Kunden auch noch nicht so genau. Ja. Also Budget, ja. ähm, Time, also Zeit. Mhm. Also wir haben es in der Zeit hingekriegt. Wir haben, glaube ich, mhm. ein, zwei Monate ein bisschen länger gebraucht, okay. aber da war auch das Thema Corona und viele andere mhm. Herausforderungen noch gleichzeitig ja. drin. Da ja. müssen wir alle wieder raus aus dem Büro und da hat man viel anders organisieren müssen. Von daher sind wir da vom Zeitplan ja. ein bisschen abgewichen, aber mhm. ähm, da ging es um zwei Monate. Ja. Aber klar, genügend Zeit einplanen. Hm. Also ein halbes Jahr von Start bis wirklich Rollout hm. muss man schon planen. Also nicht zu ambitioniert, ja, was die nee. Zeit anbelangt. Und es hm. sollte realistisch sein. Ja, es sein. sollte realistisch Sie sein. Sie hatten ja. eben die Zeit genannt. Also sechs, sechs Monate haben sechs wir in Monate. der Tat gebraucht. Mhm. Ne? Vom ersten Kontakt. Vom ersten ja. Kontakt bis nachher ja. bis zum Rollout, ja. ja. Aber CRM ist nie fertig. Nee. Es gibt immer was, was man <lacht> machen kann. wo man abbilden kann. Genau. Ja, ähm, ja wir, wir haben jetzt über Projekt... In Time in Budget äh, gesprochen. Wir haben noch nicht über das Thema, äh, wie macht man ein Projekt, also das Projektmanagement mhm. gesprochen. Und da gibt es ja 25.000 Bücher, <lacht> Anleitungen zum Erfolg. Ja, ja. Wie war das denn bei Ihnen? Ja. Wie haben Sie das denn gesteuert? Also, das Projektmanagement an sich natürlich, das ist schon wirklich auch ein Hauptfaktor, ob was gelingt oder ob was nicht gelingt. Da gehört natürlich eine gute Planung dazu. Ähm, ich muss ein gutes äh, Konzept, ich muss gute Konzepte haben, was möchte ich abbilden. Ich muss natürlich auch die Menschen dazu haben, die müssen Lust haben, ein Projekt mitzumachen. Ähm, sonst geht es nicht, ich muss da mit Herzblut rangehen. Und wir haben jetzt mit Synergy, mit, mit, mit der Blaulz haben wir das immer schon mal eigentlich so das agile Projektmanagement gemacht. Das haben die vorher auch noch nie gemacht. Das ist so eher so ja. mein Ding, nicht vorher ein riesen ähm, Lastenheft zu schreiben, ein Pflichtenheft okay. und nachher wirklich äh, ganz strukturiert da durchzugehen, sondern Probebeschreibung, Beschreibung, klar, das muss natürlich sein. Man muss schon beschreiben, wo will man hin, was möchte man machen. Aber das ist eher konzeptartig und dann wirklich manchmal auch Try and Error. Ich stelle mir so vor, mal so ein bisschen so aufskizzieren: hast du mich verstanden, was du meinst? Okay, ich, ich mach mal was. So war es dann beim Sebastian oft: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe verstanden, was du willst. Ich guck mal. Und dann kam er zurück und sagte: Ja, da noch ein bisschen und da müssen sich eigentlich, sie sich, sich da immer näher gekommen. Meinen Sie, die agile Vorgehensweise passt zu Ihnen als ja. Typ, ja. Typ Oberlander, macht gerne agil, ja. mit Kraft nach vorne und in kleinen Portionen? Genau, ein, ja, auch mal ein, ein gewisses Konzept ja. und sagen, okay, mal 60% Prozent passt, ja. mhm. dann nochmal 20% ein bisschen nachjustieren und dann nochmal gucken. Ja, wo ist denn da das Risiko? Wenn man so agil vorgeht, ähm, klingt dir zu so gut, ne? will ja auch eigentlich, wollen die meisten Menschen, ja, wo ist das Risiko? Also ich finde eher das Risiko woanders, dass man sich irgendwo total verfährt. Dass Wenn ich verliert. zu genau mhm. ähm, irgendwas ausarbeiten, zu genau definiere, dann komme ich vielleicht nachher wo raus, wo es gar keiner mehr braucht. Und beim Agil ist dann eher so, man macht was, stellt es vor, spricht mit anderen Leuten nochmal drüber, und dann fällt denen noch was dazu ein und denen. Weil wenn ich heute einen Vertriebsmensch frage, was brauchst du denn, da kommt nicht viel. Weil er, ja. wenn er keine Erfahrung hat und noch nie ein CRM, ein gutes CRM ja. gehabt hat, dann ja. kommen auch keine Ideen, ja. was man denn alles wirklich braucht. Ja. Oft ist, wenn man dann so ein bisschen was vorlegt, auf einmal, oh, dann können wir das noch brauchen. Ja. Und, und dann kommt das, auch, das Ganze ein bisschen besser in Schwung. Ich glaube auch, also es, ähm, es entspricht dem Naturell des Vertriebsmitarbeiters eher oder Marketing je nachdem oder Service mhm. so vorzugehen und äh, es ist aber auch im Projekt, die Anforderung ist höher, dass man eben kommuniziert, weil ja. man kann sich auch missverstehen und wenn man agil vorgeht und sich missversteht, ist das Ergebnis nicht gut, aber wenn man die Kommunikation andauernd hat, dann kann mhm. man schneller korrigieren. Ja. ja, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, auch gerade, wenn man ein normales Projektmanagement will man, man wirklich alles ganz genau ja. beschreiben, es ist auch, auch bei Beschreibungen so. Das ist nicht nur in der Kommunikation, dass man sie missverstehen kann, sondern es ist auch in Beschreibungen so, dass der sagt, das, das habe ich eigentlich jetzt gar nicht damit sagen wollen und der andere hat es ganz anders gelesen. Ja. Wir sind jetzt bei diesem agilen, bei der agilen Vorgehensweise, sagen Sie, das ja. war gut, es hat ja auch funktioniert. Ja. Also wir haben eine äh, leichte, minimale, homöopathische Projektverzögerung gehabt, aber es ist alles so halt gut gelaufen. Ja. Wie agil waren Sie denn in den vergangenen Projekten? Haben Sie da auch schon agil gearbeitet? Ähm, oder ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Das ist, so. glaube ich, auch so mein Naturell. Okay. Mhm. Einfach mal zu sich überlegen, was ein gutes ja. Konzept machen und einfach mal, mhm. mal los. Ja. Wir hatten das, ich habe das schon mal gemacht, bei einer, da haben wir ein internationales ja, wir jetzt nicht. Projekt gehabt. Genau, und das ist eigentlich fast in die Hose gegangen, weil es zu groß war und da waren ja. zu viele Menschen dabei okay. und man hat versucht, da wirklich ganz genau das alles ähm, festzulegen und mhm. festzustellen. Und da waren wahnsinnig, da waren ich glaube ich 40 ja. oder 50 Leute in einem Projekt mit drin. Und das, ist natürlich das ist sehr schwierig, es mhm. ist auch zu abstrakt, so ja. wie Sie das eben als Beispiel ja. genannt haben beim Vertriebsmitarbeiter. Da muss man eigentlich eine kleine Portion machen, ein Ergebnis schon präsentieren, damit er so in etwa die Richtung weiß ja. und dann wieder genau. korrigieren. Ja. Ja. Ja. Gut, also agil muss es sein. Was gibt es noch zum Projektmanagement? Ja, ich muss natürlich die Menschen gut mitnehmen. Menschen. Die gut, Menschen, super. die brauchen wir mit dabei. Die ja. brauchen wir mit dabei, die muss man ja. auch als mit, ja. mit, nicht nur mit Streiter haben, sondern auch wirklich ja. zusammen Kommunikation. Kampf. <lacht> Kommunikation, ja. Ja. Mhm. ja, das ist sehr wichtig, dass man gut kommuniziert, dass man auch, auch eine gewisse Fehlerkultur auch zulässt. Wenn mal jemand sich vertan ja. hat, okay, also wie macht man es besser? Wir hatten gesagt, agil soll es sein, die Menschen. Mhm. Ja. Wie wichtig ist das Vertrauen? Das ist Bestandteil Grundlage? von allem, ja klar, ja. das ist die ja, Grundlage von das allem, dass man ja sich nicht, miteinander ja. einfacher vertraut, dass ich vertraue, mhm. dass der andere auch was weiß ja. und auch was gut macht und auch Ideen bringt, wo er sich vielleicht auch was dabei mhm. überlegt hat, warum. Mhm. Ähm, und natürlich auch, ja klar, vertrauensvolle Zusammenarbeit, ja. Ja, das hat man natürlich... Zu Beginn an weiß man das noch nicht so sehr, mhm. da gibt man halt einen Vorschuss. Ja. Und dann arbeitet man und dann kann das wachsen. Mhm. Ich denke auch, also wir sind bei diesen Projekten und bei diesen 25.000 Büchern über Projektmanagement, <lacht> wenn man das so betrachtet, ja. ist eben auch ein, ein wichtiges Thema. Das steht jetzt in nicht so vielen Büchern, das Thema Vertrauen Das ist mhm. eigentlich die Grundlage. Ne? Generell Tätigkeit. von jeder Zusammenarbeit. Ja. Wir sind Menschen und mhm. wir müssen uns natürlich miteinander vertrauen können, und Auch dass wir, beides, dass, dass wir auch beide ein Ziel haben. Ist ja auch nicht immer unbedingt gesagt, dass man immer die gleichen Ziele hat. Aber das ist wie, dass man da, glaube ich, ein ja. Ziel hat, dass man ein gutes System haben will, das dann nachher funktioniert, wo die Menschen gut mitarbeiten können und was Spaß dran hat. Noch besser. Okay. <lacht> gut. Also dann haben wir das Thema agil auch noch. Ja. Wir machen jetzt mal, wünscht ihr was? Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten an Unterstützung durch das CRM? Ähm, Anbindung an die Homepage. Okay. Das das Direkt, einzige? bitte. Das ist das einzige. <lacht> ähm, wenn ich mir was wünschen könnte von CRM, ähm, das Thema Kampagnenmanagement einzuführen, mhm. ähm, Abfragen zu machen, um noch besser zu analysieren, um auch vorausschauend zu gehen, mhm. ist um, alles rund um das Thema Bestandsreduktion. Okay, Bestandsreduktion. Mhm. Jetzt machen wir mal kurz Stopp bei diesen vieren. Mhm. Das erste Website, mhm. äh, was, was, was ist da konkret dahinter? Ähm, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir da noch anbinden, wenn jemand, wenn ein Kunde mhm. oder wie auch immer auf unserer Homepage ist und eine Frage hat über unser Produkt oder ein Produkt mhm. wissen will, einen Preis haben will. Wir haben da schon Kontaktformular jetzt drauf okay. auf der Homepage, wo wir die Themen abfragen. Mhm. Und das hätte ich gern direkt ins CRM mit eingebunden. Gerne machen wir ein Angebot, realisieren <lacht> <lacht> ja, wir Ich habe jetzt aber das zweite vergessen. Was war das zweite. Ähm, das zweite war, was waren das Zweite? Ähm, Die Kampagne. Kampagnenmanagement, genau. Genau. genau. Also das, was Sie in der Firma davor gemacht genau. haben und jetzt auch genau. am Start haben, dass Sie das ja. in der, im, im Rahmen der Vertriebssteuerung. Genau, zum Beispiel genau. bei einer Preiserhöhung das Ganze ja. wirklich über Preis Kampagne. Erhöhung. Abzuwickeln? Ja. Ist ja ein großes Thema eigentlich in allen Branchen ja. im Moment, die Preiserhöhung ja. Ja. und die Schwierigkeit, die durchzubekommen. Mhm. Mhm. Wir haben Preiserhöhungen auch jetzt von unseren Lieferanten her äh, wahnsinnig. Nicht die Höhe nennen. Nein, nein, nein. Stelle, aber wirklich aber, wahnsinnig aber, hoch. Okay. Das kann man sich nicht vorstellen, was ja. natürlich das im Laufe des nächsten Jahres wieder die Preise sich normalisieren. Ja. Das weiß war das genau. Zweite. Aber das Zweite, da, da helfen wir Ihnen auch gerne bei dem Thema der Kampagnen. Jetzt ja. weiß ich nicht, was das Dritte war. Das war die Bestandsreduktion. Die Bestandsreduktion, wie, ja. Wie kann man denn heute noch Bestände haben? Es wird doch alles rausverkauft. Oder müssen Sie sich da irgendwie doch ähm, noch... Wir haben durch das, dass wir natürlich auch relativ kurze Vorlaufzeiten für Ach, unsere so Kunden hart. haben. Wir haben ja. Kontrakte, okay. wo wir erfüllen müssen, wo die Kunden sagen, sonst mhm. so viel brauche ich von dir im Jahr. Bestimmt. Und dann müssen wir zum Teil vorproduzieren. Und natürlich, um genau die richtige Menge zur richtigen Zeit vorzuproduzieren. Ähm, das ist ein Thema, aber natürlich die, der Ablauf ja. kommt ja auch darauf ein, wie wird es abverkauft am Markt. Und, und äh, wäre das dann geeignet, dass Sie noch besser wüssten, ähm, was wird künftig angefordert? Oder bezieht es sich rein auf die schon bestehenden Kontrakte? Ähm, es ist natürlich... Klar, auch was, das kann ja wieder von der Angebote, ja. was wird angeboten, genau. dann kann ja davon ausgehen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, kriege ich einen Auftrag, kriege ich nicht. Da habe ich natürlich auch eine gewisse Planungsfrage schon beantwortet, was, was kommt, was wird an Umsatz generiert werden. Aber natürlich auch, wenn wir schon Kontrakte haben, wenn wir wissen, okay, 100.000 Dosen mhm. möchte der und der Kunde im nächsten Jahr haben, ähm, aber zu welcher Zeit. Ja. Er erwartet natürlich auch von uns, dass wir, wir machen zwar Forecasts, aber ein Forecast ist immer bloß so gut, mhm. wie halt ein Forecast ist. Er ist halt nicht immer punktgenau. Aber der Kunde mhm. braucht halt seine Ware punktgenau, ja. wenn er sie abordert. Und dann nicht zu hoch die Bestände und nicht zu niedrig. Das, ist, das ist immer so optimal. die große Kunst. Optimal. <lacht>